Denn Energie ist überall. Wir müssen nur lernen, sie zu nutzen. Ja, jetzt fällt mir aber erstmal nicht mehr ein. Ja, bull. Einen hab ich noch. Oder? <lacht> Ach, Männer, nee. Ja, ich... Guck mal, ich probiere mal noch was. Bis gleich. Weil bei dem Chaos hier, da blickt der ja keiner durch. Manchmal habt ihr Glück, ne? So. Und wenn aber keinen Glück mehr habt, dann müsst ihr, also so ist es bei mir zumindest, ich hab's jetzt so, krieg ich den nicht mehr an hier. Ja. Jetzt geht er so an. Gut! Ja, das könnte ihr jetzt an der Einstellung schon liegen. Wollen wir es jetzt mal nicht? Ich zeige euch mal wie ich es gemacht habe. Ihr macht ab, Strom ab, so. So, wenn ihr nicht, dass ihr euch da ärgert, guckt aufs Amperameter hier. Geht erstmal so weit runter, wisst ihr? Und dann, und dann geht das Antlen bricht es nicht zusammen, dann können wir wieder hochgehen. Ne? Da scheint im Solid State zu laufen. Weil so ganz langsam hier, seht ihr das, so steigt. Ich habe ja noch eine Batterie, die lädt. Wie ist die Schaltung? Na ja, eigentlich, also jetzt nehmen wir sie als Aframenkos freie Elektronenpumpe. Und original ist sie als Nikola Tesla freie Energie Gleichrichterschaltung in YouTube bekannt geworden. LED leuchtet. da ja, jetzt sieht man. Hier rennt viel mehr. Ich nehme mal die LED weg. Gut, rennt genauso schnell, ne? LED wieder ran. Du deinen Finger noch dran. Ist. Ach so. Du meinen Finger hier Jetzt weg. Ja, stimmt. Also bin ich Ach das? Nee. Leg's mal hin. Ja, jetzt. Jetzt. Also wenn ich schon als Person <lacht> an das Gehäuse von diesem Ding fast rennt, ja, schneller. Na, du bist also du da. Wenn ja. ich schon <lacht> die Antenne bin. Na gut, und ich kann ja auch schon die LED hier zum Leuchten bringen mit meinem Finger. <lacht> Ach, und es lädt dann schneller. Und es lädt noch schneller. Na, ne, so eine Sache. Und dafür, dass das eigentlich mit Überschussspannung geht, also mit, dem, mit der Spannung aus der Zündung, Wir können wir so anschließen, äh, hier am Eingang sinkt. Ne? Wir können ja mal hier abklemmen, ob sich die Helligkeit oder irgendwas verändert. Und es wird sogar dunkler. Es wird es sogar abklemmen. dunkler. Ich werde geklappt. Oh, oh, oh, du, du noch mal abklemmen. Und wir gehen hier auf 0,5 hoch. So, wieder ran? Wieder ran, wir gehen auf 004 runter. Hey, da können wir jetzt die zweite mal noch nennen, Limm, hm, also Das ist jetzt, wieder halbiert. Hey, das ist jedes Mal das Wir wollen irgendwas machen. Das was was machen egal wollen, was ist egal, was wir raus ist. Wir stundenlang probiert, wir haben es nicht hingekriegt, ne? Wir können es nicht reproduzieren, aber jetzt sind wir hier schon wieder. Wir haben wir einfach wieder angefangen mit Spielen. Geht's wieder los. Und jetzt ne? also. wieder weiter. Ey, das ist, man muss wirklich immer Kind bleiben, hä? So was. Was anderes. Also auf dem ersten Kanal ist der Bettini-Ausgang, ne? Und hier ist Eingang. Was? Ausgang? Hm. Ja, aber das kann es noch nicht sein, ne? Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist jetzt wirklich nur die Herausforderung sein, den Saft, der aus der Zündspule rauskommt, ordentlich wieder runter zu das, äh, das, das ist Dann... Hör hm. ich mal. Wie soll man das ist noch erklären? <lacht> ja. ja, auch mit Ostsee, egal wo man mit dem Ostsee rangeht. Ja, egal wo man hier misst, wo man hier hinten dran misst. Das Geräusch von Bedini ändert sich. Hier siehst du sogar eine Lampe, guck mal. Und dann die Lampe ändert sich so. auch. So sehr. Also das einfach mit einem Ostsee messen, ohne dass man irgendwelche hm, Störungen ins System reinbringt. Geht nicht. Geht nicht. Hm. Ja, sind, dann werden wir wohl entweder bei unserer hm, Dingsmethode bleiben, den, den, den Dings noch kaufen. Diesen Batteriemesser. Ja, Batteriekapazitätsmesser. Messgerät für Batterien. Genau. Und wenn das alles nicht mehr geht, dann stellen wir eine Batterie hin, machen den Aufbau und lassen den einfach so lange laufen und gucken mal. Und das hoffen wir wohl damit. Ja, das hoffmann Eigentlich auch noch. Eigentlich könnte man das Ding gleich als Hoffmann-Voldameter umbasteln. Hat <lacht> das mal eine Verwendung? Das ist, Verwendung, ja, das ist, ist eigentlich der. nicht. Stimmt, ne? Hier Dazwischen? noch vorne? Ja. Das Ding Und unten. Dazwischen dann irgendeine, irgendeine Wasserstoffspaltung und fertig. Dann das kriegen wir mit. die Leistung raus, was wir gerade eben verbrauchen. Haben wir ja schon da. Mhm. Was ist Mal ein bisschen eichen und dann haben wir ein richtig schönes RMS-Leistungsmessgerät, was nicht so, verarscht werden kann. sogar mit sich Anzeige. Obwohl, dann hast du auch wieder das. Die Sache beim Wasserstoff hast du wieder. Dass du da bestimmte Frequenzen hast, wo du angeblich mehr produzierst als sonst, obwohl du weniger Strom hast. Ja, dann haben wir dort den ist doch Richtig, ja. rum wie nun. <lacht> <lacht> <lacht> das ist wurscht. Da machen wir jetzt keinen Tralala mehr drauf. So, halt rein. Was hab ich denn da nur gemacht? Das sind jetzt die, wie viele Effekte? Zähne? Ich weiß nicht. Heißt das noch? Zehn Effekte? Das, was wir wissen wollten, wissen wir trotzdem noch nicht. Nee, das wollen wir alles nicht wissen. Wir wollen das andere wissen. Jetzt haben wir zehn was Neues rausgefunden, Leute. Die Videos kommen. Alter. Schade. Aber trotzdem das ist sehr hart. Bist du soweit? Zaubern für Anfänger. Zaubern für Anfänger? Achso, da sieht man mich nicht. Euer ja, ja, hin. Der magische Finger? Und es bleibt an! Haha, ich kann zaubern, jetzt haben wir es. Und wie kriegst du es aus, Libby? Aber jetzt passt auf. Achtung, eins, zwei, drei. Nee, nee, halt. Das ist doch nicht. Jawohl, da das, ist er. noch mal nur da drüben. es geht noch hier hin. Jetzt ist es aus. Wieso geht das nur hier hin? Mach nochmal an, Libby. Mach nochmal an. Tipp nochmal mit dem Finger. Ein, zwei. So. Ey, warte mal, ich kann da bestimmt zaubern, oder? Wow. <lacht> an. Aber wie klingt es aus? Du musst bei auf den Tisch hauen. Nee, ja. auch ja, nicht. Wenn ihr auch nicht einen Zauberfinger habt, geht er hier an Masse ran und dann leuchtet Und jetzt passt du mal auf, jetzt haben wir hier noch einen Zauberstift, <lacht> heute ist alles Zauber. Und wir drücken den Kondensator auf diese Masseplatte. Ne? Geht's aus, aber das Geräusch ändert sich. Hm. So, wer jetzt wissen will, was das hier ist, das ist die stinknormale neon lampe an der Bedini-Schaltung. Und zwar ist die nur an der Seite von dem äh, Transistor unter die angeschlossen. Die andere Seite geht also bei uns jetzt auf diese Eisenplatte, die wir als Unterbau genommen haben. Ach, Aus Juxendollerei. Wir haben ja das noch. Was das haben wir kommt noch? da über die Wicklung? Kann ja was kommen. Thorsten. Ja, ne, davon gehe ich ja mal aus, aber wieso geht's mal und mal geht's nicht? Nur wenn wir irgendwas okay. mit der Eisenplatte machen. Das wüsste ich doch nicht. Warte, ich mache es mir hier ab. Also, wenig weniger Wenig auch. Also. Guck mal hier. Jawohl. Jetzt, ich habe letzte Woche schon gesagt, wir müssen noch eine Stange in den Garten klappen. Mhm. Und da können wir das nämlich noch So, hier. So, jetzt wieder mit dem Finger einschalten. Hoho, mit dem Finger ein. Verstärken. Aber oh, man kann nichts ausschalten. Kannst du ausschalten? Auch, auch vielleicht mit, nee. mit einer anderen Hand? <lacht> nee. Dann komm. Ja, Ausschalten geht. Ausschalten ist... Ausschalten haben wir es nicht so. Es will leuchten. Aber wie lange? Ist das eine alte Masse? Masse geht, geht noch. Wieder. Aber hier der Zauber? Jetzt ist es wieder, ist es wieder an. Ach, hör doch auf. was ist denn noch hier los? Welches hier gerischer Kontakt? Oder was? Achso, zaubern funktioniert über die Platte. Ja, Achtung, schläg an. Es bleibt... Also mit normalem Elektrikerwissen ist warte das mal. Äh, eine ganz schöne Herausforderung. Nee, nee, warte mal. Ja, wir alleine über die Platte, ja. So sind wir ja. Du, nur du, ich nicht. Du Kriebel, bei mir geht's nicht. Warte mal. Greif mal hier hin. Hier hin. Ja? ja? Dippi, warum, warum geht denn das bei dir nicht? Ich warum hab dir letztens gesagt, bei mir gehen die Westgeräte gar nicht. Ja. Was? Ey, das gibt's doch gar nicht. Bin ich jetzt hier der elektro -Mann? Ich hab selber in mir die sagen ja immer. Man hat's Hättest immer ich? alles in sich. Hier, aber bin, das ist der elektro -Mann. Ich bin, ich bin drauf. Ich bin drauf. Hab ich jetzt irgendwas anderes wie du? Ich ziehe meine Sachen jetzt mal. Irgendwo als ich. Warte, ich hab noch ein paar Socken an. Hm. Das, das liegt an der Farbe deines Pullovers. Du hast blau, ja. ich hab rot. Das geht immer noch. Also es geht nur mit blauen Pullovern, Hast also, ja? du Salz ordentlich genommen. Wie schön. Und getrunken Wasser. Das oh, ich hab heute nur Cola gehabt. Es mhm. liegt an mir, ich bin's, ich bin die freie Energiemaschine. Ich, ich krieg's nicht an, und aus dem sind wirklich keine Kabel dran. Nee, hier. Ich, warte wart mal, warte mal, hm. komm doch mal rüber, komm doch mal rüber auf meine Seite. Jetzt, oh. machen, wir mal, jetzt machen wir mal Seitenwechsel hier, weil hier liegt nämlich noch ein... Ah, also hier ist die Dingsleuchte. So, ja. Jawohl, hier ist nämlich die Leuchte und hier unten haben wir ein Internetkabel. Oh, Gut, das, da in Internet Internet ja. oh, das wäre natürlich krass. Reisen so. Mal, ne? So, jetzt greife ich ran. Oh. Hallo, die Waldfee. Also hier drüben kriege ich viel mehr Elektrosmog ab als da drüben. Und jetzt geht's bei dir drüben nochmal. Aha. Over cool. hier. Warte mal. Ah! Aha, also muss ich Achtung! hier drüben gehen. Aha. Das hält. Jetzt habe ich aktiviert. Das hast du aktiviert? Das geht's jetzt nimmer. geht's nicht mehr. Jetzt geht's nochmal. Okay. Achtung. Und nicht ah. mal lange oh. Ey, wir haben einen ah. neuen Schalter! Guck wir! Wir haben einen Lichtschalter! Jetzt cool. ist aber... Ey, damit, so. damit könnten wir auch Relais schalten, ja? Weil ja! Mhm. Ne, jetzt geht's nicht! Ach so, ich muss vielleicht erstmal weg! Mhm. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das sieht aus wie der Jesus! Ich bin kein Jesus, kein jeder selber! Nee, nee, nee. Also musst du wahrscheinlich erstmal wieder in... So, weil guck mal, wenn ich jetzt.. Oh, ja, du musst eh mal weg. Mhm. Was ist denn das? Ach das Ist doch nicht mal normal. Echt jetzt mal. Wir haben hier... So, das ist Nummer 11, oder? Äh. Hast du mitgezählt? Mit der jetzt? Erde 12, die andere Erde 13? Hm. Also ich glaube, wir können das nächste wir Mal mal rechts. Kannst du nichts anfassen hier. Ja. Egal, kommt was Neues raus. Ach, hier kommt, haben wir raus. Die neuen Antennen. Die ja. hat wir glaube ich noch nicht mit drauf. Auf dem Weg zum Zwirr, die können wir mal zwirrmäßig verzwirren. Aha, ist so eine Sache. Was macht er denn jetzt? Ich habe da noch ja so einen Köln, den Wenn da irgendwas ist, muss man das um einfangen. So geht das hier ja nicht weiter. Das nehmen wir hier ein Kabel an. Das nehmen wir als Stroh. Und was denn hier?